We are the people, die EM-Hymne. Textlich sehr, sehr spannend. Ich möchte gerne mit dir ein paar Stellen angucken. Das Lied beginnt mit einem Sonnenaufgang. Es ist nicht die Sonne, die aufgeht, sondern ein Licht, das sich aus vielen speist, aus Menschen, die es gewohnt sind, nur Publikum zu sein, von passiven Zuschauern, die Energie bündeln werden und leuchten. Diese Menschen, also uns, will das Lied aufrütteln, zusammenführen, äh, versöhnen nach dem Brexit, nach Corona, nach der Besetzung der Krim, nach XYZ, du kannst die Leerstellen selber füllen. We are the people we've been waiting for. Der zweite Aspekt. Wir sind das Volk, auf das wir gewartet haben. Haben wir wirklich auf diesen Zustand gewartet? Und was löst er aus? Wir sind das Volk, höre ich da. Das hört sich sehr gefährlich an. Und ich hoffe und meine, der bibelfeste Bono meint da hier das alte Narrativ. Das Volk der Verheißung, das Volk Gottes aus der Bibel dass immer wieder kritische Momente in einem hervorrufen soll. Und dann Broken Bells in a Broken Church. Gerade dieser Vers stimmt mich traurig. Die Kirche ist nichts mehr, von der etwas zu erhoffen ist. Die Glocken, die Kirchen zerbrochen. Die Kirche wird hier als einzige konkrete Institution genannt. Weder Politik noch Wirtschaft noch UN. Nein, die Kirche als Hoffnungsagentur. Ein Denkmal, ein Mahnmal. Und dann führt er aber weiter aus, dass genau an diesem Ort des Zerbrochenen der Sieg einst errungen wird. Welcher Sieg? We are the people we've been waiting for. Also es gibt eine Chance, lass uns die Hoffnung zum Leuchten bringen. Eine Hoffnung, die nicht überbietet, eine Hoffnung, die realistisch ist, die in jedem Haushalt Einkehr findet, die sich aus Grenzen speist, aber die hoffnungsvolle Erzählungen der Bibel kennt, die krummen, die verworrenen, die verhedderten Plotz- und Spannungsbögen und die wohl glanzvollste Katastrophe von Kreuz und Auferstehung. Und es wünsche ich uns, dass wir begeisterte, bodenständige ErzählerInnen sind, die die klarsichtige Hoffnung verbreiten, Christus mit uns. Amen.